Ach ja, das ist es so schön hier. 2013, ich bin in der schönen neuen Welt der Vollüberwachung. Ich mache etwas vor dem Bundeskanzleramt und dass ich es mache, sagt mein Smartphone gerade meinem Provider, wo das System natürlich Vollzugriff drauf hat und von jedem Bürger weiß, wo sich ihre Smartphones, also sie, befinden. Aber dieses System weiß ja auch, was ich im Internet mache. Es weiß, auf welche Seiten ich gehe, welche E-Mails ich bekomme und was in diesen E-Mails steht. Dieses System weiß, dass du gerade dieses Video anguckst. Und wenn du dieses Video vielleicht likest, weiß es das auch. Und wenn du dieses Video vielleicht an deine Eltern weiterleitest, damit die sich das auch mal angucken, dann wissen die, dass du es weitergeleitet hast. Und so entstehen soziale Graphen und es wird klar, wer kommuniziert mit wem. Das sind diese berühmten Metadaten. Ja, und wir sind jetzt in dieser schönen neuen Welt, wo nicht mehr angenommen wird, sondern, das ist das Tolle, wir wissen jetzt, jeder wird immer verdachtsunabhängig voll überwacht. Ja, und darum stehe ich heute hier äh, vor dem Bundeskanzleramt. Äh, da drin sitzt äh, unsere äh, geliebte äh, Angela Merkel und man sieht hier, tausende von Menschen, tausende, äh, stehen mit Mistgabeln und Flammen bewaffnet und wollen das Bundeskanzleramt stürmen. Weil diese Menschen sind auch alle genauso erschüttert wie ich, äh, wie es denn sein kann, äh, dass wir äh, als der digitale Dreck hier angesehen werden, äh, deren Grundrechte einfach nicht mehr gelten. Also ich, ich habe dran geglaubt dass äh, wir Grundrechte, Bürgerrechte hatten. Äh, und auf einmal erfahren wir aus der Zeitung, äh, ach nee, äh, Entschuldigung, ach so, ich so, habe das nur falsch verstanden. Ja nee, äh, das ist nicht mehr äh, der aktuelle Snapshot, äh, wie wir es leben. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wann das die anderen äh, auch alle im vollumfänglich realisieren, weil dann wird hier dieser Platz nicht mehr so leer sein. Dann werden die Leute hier stehen und dann werden diese Leute versuchen, in dieses verfickte Kanzleramt reinzukommen. Und, äh, oder eben in andere Institutionen, weil äh, es ist ja nicht nur dieses Gebäude, es ist das Innenministerium und alle, äh, die mit am Abbau unserer Grund- und Bürgerrechte arbeiten, äh, die sich gerade den Zorn auf sich ziehen. Ja, und äh, damit wünsche ich äh, äh, denen viel Spaß, weil ihr müsst damit leben. Äh, ich habe mich entschlossen, äh, hier vor das Bundeskanzleramt zu gehen und meinen Unmut, einmal jetzt hier zu schreien, so Scheiße oder, oder sowas. Äh, mir was ist in mir? ich fühle mich auf jeden Fall schon mal besser hat noch nichts gebracht aber ich werde jetzt hier jeden Montag hinkommen ich werde jeden Montag 19 Uhr hinkommen und gucken wie viele Leute hier auch sind das ist kein aufruf zur demo würde ich nie machen aber ich würde mich natürlich bin gespannt wie viele andere menschen auch den schwellenwert geknackt bekommen haben durch die ganzen neuigkeiten der letzten tage Wochen und Monate. Weil wir reden jetzt immerhin darüber, dass wir seit zwei Monaten sukzessive immer mehr erfahren, äh, wo alles Vollüberwachung äh, über uns geschieht. Äh, und ich frage mich, wo ist eigentlich noch mein digitaler Rückzugsraum? Äh, bis jetzt habe ich keinen mehr, äh, den ich sehe. Vielleicht, wenn ich zu Hause das Internet kappe, aber ich habe ein Recht auf ein netzneutrales Internet. Und Netzneutralität bedeutet für mich auch unüberwacht. Ja. Angela, es war mir eine Freunde. du hörst mich ja bestimmt und du guckst mich ja gleich bei YouTube an. Ich gucke dann in den Logfiles, ob du wirklich da warst und ja, alle anderen keep on fighting und sagt der Kanzlerin und der Regierung und allen, die eure Regierung werden wollen. Weil diese ganze verlogene Drecksscheiße, die gerade unterwegs ist mit, aber ihr wusstet das doch schon früher, Bla bla bla. interessiert auch keinen. Wichtig ist jetzt, was jetzt dagegen getan wird. Ja, und nicht, wer wann was wie wusste. Ich mache euch alle, die jemals in der Regierung waren, damit verantwortlich. Zack, bumm, Vollgas. Also weiter kämpfen für äh, ja, den, den Weltfrieden. Äh, lass uns erstmal wieder äh, dafür kämpfen, dass wir unsere digitalen Bürgerrechte und Freiheitsrechte zurückbekommen. Wäre schon mal ein erster Schritt. Und dann machen wir mit dem Weltfrieden.